So, hallo, herzlich willkommen hier im Kreativ Valley. Liebe Elektra Friends, äh Fans, nicht Friends, sondern ja, Friends natürlich auch, Friends, Englisch. Well, wow. Okay, liebe Elektra Fans, ja. Servus, willkommen hier im Kreativ Valley. Hallo und liebe Grüße vom Sascha. Ja, ich hatte ja gepostet, ne, dass ihr dass ihr gerne mal unsere Videos liken sollt und abonnieren sollt und so ein Kram und ja, ich bin gerade wieder, schaut mal, Moment, Moment, jetzt muss ich noch mal drehen. So, da, da sitzt man, ne? Und ja, die beiden kennt ihr, also den, den linken davon, der ist mir total unbekannt, rechts natürlich Uwe, ne? Ja, ja. So, und dann seht ihr mal, was ich gerade tue und wie das so abläuft. Im Augenblick wird gerendert für die nächste Kurz- und Knackig-Folge, die wir für euch machen. Ja, das dauert immer ewig. Und drei Tage. Und dann äh, ab und zu stürzt das Programm ab. Ihr seht ja gerade jetzt, dieser Balken da unten, was da passiert. Wenig. Ja, so ist das. Wir sind jetzt gerade bei 25%. Boah, dann warten wir mal. Ja, so ist das. Das macht man nämlich... Also erst müssen wir die ganzen Sachen hier aufnehmen, während der Probe oder vor der Probe oder nach der Probe. Wir proben natürlich fleißig, nicht nur die Sketche, die, die, machen, wir, die machen wir frei weg von der Schnauze sozusagen. Ähm, wir proben ja auch noch für unser Stück Graf von Wachtel, das wir nächstes Jahr für euch auf die Bühne bringen möchten. Und da sind wir fleißig dabei, da wird Text gelesen, dann wird geprobt richtig ja und dann wird wir überlegt was könnte man anders machen wie könnte man das machen wie könnte man was machen und dann wird wird sich noch mal vorher getroffen dann werden wir sketche machen wir immer bauen wir die, den greenscreen auf und dann werden sketche gemacht den ganzen probentag und das ganze wird dann von mir gesichtet und dann muss es geschnitten werden und dann müssen hintergründe gesucht werden und wenn ich dann den hintergrund gefunden habe dann muss das color grading gemacht werden und dann wird der hintergrund eingefügt mhm. ja und dann stellt man fest beim ersten rendern mhm. nee, da ist irgendwas nicht richtig das programm mag das bild das man als hintergrund genommen hat oder das video Mag's nicht, es stürzt ab, ganz toll. <lacht> ja, meistens lasse ich es ja abends rendern, während ich arbeiten bin. Und äh, dann freue ich mich eigentlich, wenn ich am nächsten Tag oder nächsten Morgen dann gucke. Okay, PC läuft noch, wunderbar. Und dann siehst du, ah, Programm abgestürzt. Wunderbar, toll, nochmal von vorne. Wo ist es denn abgestürzt, was kann es denn sein? Weil das nette Programm Da Vinci Resolve, äh, ja, es sagt mir nicht warum. Nee, ich sag mir bloß, nee, mag ich nicht. Und dann musst du gucken. Aha, das Bild und keine Ahnung, hat irgendwas im Text, äh, im Namen oder manchmal weiß ich auch nicht genau, warum das gerade, aber dann tausche ich das Bild aus. Oder man sieht nach dem Rendern in der Vollansicht, hm, das sieht nicht ganz so gut aus, das, oder das, ich entferne ja den grünen Hintergrund. Und, ja, hier auf dem Bearbeitungsmonitor sieht das dann toll aus, oder es sieht gut aus. Jetzt macht man das aber im Vollbild, guckt sich das dann an, und dann merkt man, hm, nein, das sieht noch nicht gut aus, also muss man das nochmal rendern. Und das muss man nochmal machen, und nochmal machen, oder die Musik haut plötzlich nicht hin, der Text ist, äh, ja, eigentlich mal auf 25 gewesen, jetzt auf 125, man sieht bloß noch die Hälfte. Ja, so eine Sachen passieren alle. Also man ist damit, ich bin damit schon gut ein, zwei Tage beschäftigt, bis ich dann alles habe. Und dann wird das gerendert, dann wird es hochgeladen. Also erstmal wird es natürlich ähm, den anderen gezeigt, die können sich das anschauen. Und falls was zu beanstanden gibt, dann kann man das ändern. Ähm, bisher gab es noch nichts. Und dann wird das hochgeladen, dann wird das eingestellt für den bestimmten Tag, wann es denn erscheinen soll, immer freitags. Also, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, jeden Freitag gibt es ein neues Video. Sketche und auch mal Behind-the-Scenes während der Probe. Also, ich hoffe mal, es gefällt euch hier. Und äh, das war einfach eine Über Überlegung, weil durch Konnten wir ja nun nicht aufführen, sonst hätten wir unser neues Stück schon längst auf der Bühne. Das konnten wir alles nicht. Und die ganzen Planungen sind echt schwierig, dass wir da einen Termin bekommen. Wir möchten ja wieder auf unser, in unser Theater in Spandau. Und da einen Termin zu bekommen, das war echt schwierig. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir uns da jetzt Stress machen, unnötig, machen wir das so, dass wir im nächsten Jahr anfangen, also nächstes Jahr aufführen, damit ihr ein tolles Vergnügen habt und wir keinen Stress haben. Und dann wird das ein ganz toller, ein ganz tolles äh, Theaterstück für euch. Aber wir können uns ja nicht auf die faule Haut legen. Dann hättet ihr gesagt, Elektra, die gibt es gar nicht mehr. Die sind ja schon letztes Jahr, keine Ahnung, 2019 haben wir das letzte Mal gesehen und da passiert nichts mehr. Also die gibt es gar nicht mehr oder 2020, ich weiß gar nicht. Ja, unser letztes Stück war ja Rabatt zum Altenheim. Und da können wir ja nicht ein ganzes Jahr gar nichts machen. Und da haben wir uns überlegt, okay, dann machen wir kurz und knackig so kurze Sketche. Ähm, für euch so ein bisschen was zum Schmunzeln. Manchmal mehr, manchmal weniger, kennt man ja alles. Aber ihr seht, wir sind noch da und ich hoffe, es gefällt euch. Und ähm, da würde ich mich also wirklich freuen, wenn ihr auf das YouTube-Video guckt, äh, klickt und dann einen Daumen nach oben gibt und schreibt mir auch mal einen Kommentar darunter. Vielleicht habt ihr auch einen tollen Witz, den wir unbedingt mal aufführen sollen. Dann schreibt uns das doch mal entweder per E-Mail an den lieben Detlef oder ihr schreibt uns das als Kommentar ähm, unter das Video oder auch bei Facebook oder bei Instagram. Könnt ihr uns auch mal schreibt euch euren Lieblingswitz. Also ähm, der darf nicht zu schlüpfrig sein, wir müssen das ja veröffentlichen, aber äh, ja, schreibt ihn doch mal rein und wenn ihr wollt, dass wir den aufführen schauen wir mal wenn es möglich ist, ist nicht alles möglich und wir können nicht alles machen aber ähm, könnt ihr ja mal machen aber auf jeden Fall lasst ein Like da und es ähm, wäre ganz toll, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet das kostet auch nichts, keine Angst, ihr müsst bei YouTube bloß angemeldet sein und dann drückt ihr auf Abonnieren, dann kriegt ihr bloß eine Meldung, dass äh, ja, wann wir, wenn wir, wenn wir einen, ich kann schon nicht mehr reden, wenn ein neues Video rauskommt und mehr ist da nicht, also da kommt keiner und klopft und sagt, ah, ihr seid Abonnenten, ihr, jetzt kriegen wir, nein, sondern es äh, ist kostenlos und für uns hilft es das, weil wir möchten natürlich äh, die Reichweite unseres Kanals ein bisschen erweitern, damit viele Leute ähm, von uns erfahren, von Elektra erfahren. Wir haben ganz, ganz tolle Fans, das wissen wir. ja. Nicht nur in Spandau, in ganz Berlin. Und äh, die sind uns treu schon seit vielen, vielen Jahren. Und dafür sagen wir auch Dankeschön. Aber wir wollen natürlich auch neue Fans ansprechen. Und äh, vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sagt, Elektra, Elektra, habe ich noch nie gehört. Was ist denn das? Ist das eine Elektrofirma? Nein, wir sind eine Theaterfirma. Nein, eine Theater-AG, eine Theatergruppe. Ähm, äh, Ein Privattheater, PTG, Privattheatergemeinschaft. Ja, und äh, da wollen wir natürlich darüber auch neue Leute ähm, ansprechen und hoffen, ihr helft uns dabei, indem ihr unsere Videos teilt, indem ihr... Ähm, ein Abo da lasst, indem ihr das weitererzählt, ey, guck mal, die Verrückten da von Elektra, die gibt's noch und ähm, die machen jetzt so Sketche und die Proben Graf von Wachtel. Also, wenn ihr, wenn ihr ähm, Elektra schon länger folgt, dann kennt ihr bestimmt auch, wartet mal, dann kennt ihr bestimmt auch das hier. Das Stück. Graf von Pinkel, ein sehr tolles Stück, ähm, das wir vor ein paar Jahren aufgeführt haben. Und Graf von Wachtel ist jetzt die Fortsetzung. Also wer Graf von Pinkel geliebt hat und gerne äh, eine Fortsetzung haben wollte, ihr habt Das kommt nächstes Jahr bei uns, führen wir auf. Graf von Wachtel ist also die Fortsetzung von Graf von Pinkel. Jo. Und ich hoffe, euch gefällt es. Wie gesagt, kurz und knackig von Elektra, von mir, von uns, mit Liebe gemacht, ähm, lasst ein Like da. Okay, bis dann. Tschüss.